Wie ich von, von Ihnen eingeladen worden bin, habe ich sofort zugesagt. Ich finde das eine ganz eine fantastische und tolle Idee. Ihre Wirtschaftspolitische Akademie eröffnet Chancen, dass junge Menschen sich aus unterschiedlichen Bereichen vernetzen. Dort, wo Netzwerke nicht durch die Familienherkunft quasi ererbt werden, sondern dort, wo sie erarbeitet werden müssen, ist Außenweiterbildung einer der wenigen Bereiche, in denen das möglich ist. Umso äh, bemerkenswerter ist es, dass es Ihnen hier gelungen ist, das selbst organisiert und der Studierenden, das hier auf die Beine zu stellen, die Sponsoren dafür zu gewinnen. Äh, das ist nicht leicht und äh, ich finde das ganz fantastisch und wünsche Ihnen äh, guten Erfolg und vor allem, dass das keine Eintagsfliege bleibt, dass es Ihnen gelingt, dass sich das bestätigt dass sie auch äh, in den nächsten Jahren hier weiterarbeiten können, dass hier Alumnus entstehen und äh, es zu einer Vernetzung kommt äh, zwischen unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft und äh, damit äh, Menschen neue Chancen haben.